Precision Farming ist eigentlich ein bunter Blumenstrauß verschiedener Technologien und eigentlich ist Precision Farming mehr ein Begriff des Marketings, um diese Technologien zu vermarkten. Ähm, ich würde mal einfach drei Beispiele bringen für verschiedene Technologien, die man zu Precision Farming zählt. Die älteste Technologie ist eigentlich, dass man seinen Traktor mit einem GPS-Empfänger ausstattet und damit sozusagen Nachtarbeit ermöglicht und auch eine hohe Arbeitserleichterung des Fahrers erreicht, weil der Traktor einfach selbstständig geradeaus fahren kann. Das ist besonders bei sehr langen Feldstücken oder auch bei dem Einsatz von sehr großen Maschinen mit sehr hohen Arbeitsbreiten von Vorteil. Des Weiteren beschreibt Precision Farming die Möglichkeit, teilflächenspezifisch zu arbeiten. Man hat also nicht mehr nur einen Acker, der ist sozusagen ein Acker und wenn ich auf den Acker fahre, bringe ich überall die gleiche Menge Saatgut aus, sondern ich kann über verschiedene Zonen kann ich sozusagen mein Ertragspotenzial optimieren. Das bedeutet also, man bringt verschiedene Mengen Saatgut aus in den verschiedenen Zonen oder man bringt verschiedene Mengen Dünger aus in den verschiedenen Zonen, je nachdem, wie der Boden dort beschaffen ist. Und mal ist der Boden auf einem Acker besser, mal ist der Boden auf einem Acker schlechter und das versucht man über, über den Einsatz von Precision Farming Technologien ähm, zu verbessern. Das Internet of Things ist eigentlich die logische Weiterentwicklung bestehender Precision-Farming-Technologien und wird gerne auch als Precision-Farming 2.0 bezeichnet. Ich würde direkt ein Beispiel bringen, das das einfach sehr veranschaulicht. Und zwar stellen wir uns vor, wir haben einen Gemüsebaubetrieb, der Feldgemüse erzeugt und eine Bewässerungsanlage hat, die er modernisieren möchte. Um seinen Wasserverbrauch zu reduzieren und auch bessere Einblicke zu erhalten, entscheidet sich der Landwirt oder die Landwirtin, für ein System, was mit Hilfe einer Wetterstation und Bodensensorik zusammen im Konglomerat funktioniert. Es werden also in verschiedenen Tiefen Bodensensoren eingebracht, die kontinuierlich in Echtzeit an ein IT-System die Bodenfeuchte übermitteln. Gleichzeitig werden dazu alte Daten aus bestehenden Datensätzen aggregiert und auch die Wetterdaten der Vergangenheit mit eingebracht und die Echtzeitdaten der Wetterstation. Über diese Datenverschmelzung, ähm, die man als Sensorfusion bezeichnen kann, ähm, ist es dann sozusagen möglich, sehr genau zu arbeiten. Beispielsweise ähm, kann man ja über die Messung der Bodenfeuchte feststellen, okay, wann ist der Boden ausreichend durchfeuchtet für meine bestimmte Kultur wo man auch wieder Daten hat, wie viel Wasser die Kultur braucht. Ähm, zusätzlich ähm, könnte man aber den Wasserverbrauch auch noch reduzieren, äh, wenn man weiß, dass es in zwei bis drei Tagen sowieso regnet. Dann müsste man nur sehr wenig Wasser ausbringen und würde sozusagen auf den Regen warten. Technologien wie Precision Farming können die Nachhaltigkeit vor allen Dingen über zwei ganz große Punkte fördern. Der eine ist Einsparung von Energie und der andere ist Einsparung von fossilen Ressourcen. Wie wir bereits in den vorherigen Fragen gelernt haben, kann man zum Beispiel durch den Einsatz einer Düngeapplikationskarte nicht nur bares Geld sparen, sondern auch Düngemittel. Diese Düngemittel müssen hergestellt und erzeugt werden, was wiederum fossile Ressourcen und hohe Mengen Energie verbraucht. Wenn man also weniger Dünger ausbringt, wird zwar weniger Dünger verkauft, was erstmal für die Wirtschaft gar nicht so gut ist, aber die ökologischen Systeme werden entlastet, indem einfach weniger Energie verbraucht wird und auch weniger Ressourcen eingesetzt werden. Des Weiteren können sozusagen über den Einsatz von GPS-Technik, unnötige Befahrungen des Ackers oder auch unnötige Bearbeitungen verhindert werden, was sozusagen auch wieder Energie in Form von fossilen Brennstoffen einspart. Gleichzeitig hat der Landwirt natürlich dadurch auch mehr Zeit für andere betriebliche Prozesse oder auch Freizeit, was ja durchaus auch eine schöne Sache sein kann. In der Vermarktung von Precision-Farming-Technologien wird den Landwirten gerne eine extreme Ertragssteigerung verkauft, die potenziell durchaus möglich ist. Bis zu 20 Prozent mehr Ertrag sind definitiv möglich. Dieses Ertragssteigerung Darf man aber durchaus auch kritisch diskutieren, da wir aktuell nicht nur in der westlichen Welt das Problem haben, dass wir teilweise bis zu 50 Prozent unserer Nahrungsmittel einfach wegschmeißen und überhaupt gar nicht für die Ernährung verwenden, weder von Tieren noch von Menschen. Dahingehend würde ich sagen, dass unsere Generation eingeladen ist, Alternativen zu diskutieren und auch neue Produktionswege zu entdecken, zu entwickeln